Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Inc. Letzte Folge war ja etwas länger und von dem her würde ich sagen, es wird nicht kürzer, nicht lang schnacken. Wir starten gleich rein. Wir haben ja letztes Mal neu gehabt Straßenbauarbeiten, wo die Fahrzeuge langsamer durchkommen. Jetzt werden sie halt komplett gesperrt. Na toll. Wir müssen kaufen. Vier Passagierzüge und eine Million Dollar sammeln. Das halte ich für easy. Ich würde so gerne in Deutschland eigentlich spielen. Warum müssen wir immer in Frankreich anfangen? Mhm. Naja, ich würde sagen, wir fangen wie immer dann in Paris an. Äh, mit einer Linie dorthin. Und mit einer Linie dorthin. Schön puss, weil die Franzosen, denen ist das genug. Habe ich gerade noch nicht noch gemeint, dass die Leute sich zufrieden geben mit äh, schönen bussen Hm. Bin ich natürlich belastend. <lacht> Durchaus. Äh. Hier. Dann halt hier, ne? Sofort reisen. Bin ja schon auf dem Weg. Das klappt. Die sind noch top zufrieden. Die kriegen ja auch, äh. Aktuelles Gehalt 4.000 und nächstes Gehalt 2.500. Warum? Okay. So, ja, hier die... Die, die geben auch schon direkt Gas, die Schweizer hier nebenan. Das lassen wir uns natürlich nicht bieten. Das, ist mir vielleicht, das Risiko ist mir zu groß. Dass die nicht mitfahren würden. Na komm. Wir müssen es riskieren. Klappt. So, das ist jetzt wirklich nur sehr einfache Infrastruktur, um ein bisschen Geld dran zu kriegen. Denn, äh, wir haben ja vorhin gesehen, wir brauchen 200.000, um Züge kaufen zu können. Und die Züge selber müssen wir ja auch noch finanzieren können. Ich Weiß noch nicht, in welchem, in welchem Preissegment die sich befinden, aber ein Zug kostet wahrscheinlich mehr als 20.000. Würde ich mal so raten. Oh, oh. Äh, geht das schon wieder los? Oh, die sind absolut unzufrieden. Komm, wir gehen mit, äh, wir sind hier nette Arbeitgeber, wir gehen mit 3,5. Das, ge das geht über vier Monate. Ja, oh, ist klar. Aber, was ich sehe, sind 200.000 Euro. Mal sehen. Was ich sehe, sind wieder 200.000 Euro. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Äh, so Paris bauen wir einen Depot. Oh, warte mal. Haben wir hier nicht? Ne, die. Ne, haben wir nicht. So, wir stellen einen Manager ein. Haben wir wieder alle Pflaster zuweisen. Ich würde sagen, das passt etwa so vom Reparieren her. Da gehen wir nicht groß rumspielen. So, hier haben wir eine Straßensperre für zwei Tage. Das geht ja. Oder also sollen wir nachher mal nach, äh, in der Großbritannien hin? Das wäre mal noch eine Idee. Aber, ja, erstmal immer noch hier Geld. Wir brauchen erstmal noch ein bisschen Geld. Guck mal hier. So was. Hier Calais, über... Von calais über london nach liverpool ich weiß nicht ob das cool ist aber versuchen kann man es ja nachher So, und das ist jetzt dann die große spannende frage so wir machen stopp wir haben 300.000 wir haben genug für einen zug jetzt ist halt die frage wie sage ich dem einen zuglinie wahrscheinlich hiermit. Yay! Mal sehen, wie das klappt. Und überhaupt, ob das klappt. Wir können Ihnen den Zug kaufen. Und... Tschuchu! Zeit für den ersten Zug. Das will ich mir jetzt mal ganz gemütlich angucken. In halber... Nee, es kann schon volle Geschwindigkeit sein. So, Herr Tschuck... Macht Tutu, macht sich auf den Weg. Mit 41 Passagieren. Kommt hier an. Ladet 41 ab. Jetzt will niemand mehr mitfahren. Okay. Das war vielleicht dumm. Dann gehen wir, gehen wir mal noch kurz hin. Machen hier eine Extra-Linie. Äh, äh, äh, äh, äh, Le Mans Paris nur. Und löschen erstmal diese Route. Vor allem sind wir aktuell sehr fette Minus. Aber, das scheint okay. Ah, oh Gott, die Zugfahrer kriegen ja auch nochmal extra Geld. Und die kriegen, die kriegen gleich viel mehr. Guck mal, die kriegen fast das Doppelte von, Wow. Na gut, okay, der nimmt ja auch fast doppelt so viele Passagiere mit. Das ist schon in Ordnung. Das Problem ist halt nur, der hat eine Kapazität von 80. Also der könnte viel mehr mitnehmen. Tut er aber nicht. Pa Guck mal, hier, Mach ui, Marseille, Lyon. Da sehe ich doch Riesenpotenzial. Transitalia. Ist Transitalia wenigstens in Italien? Das sieht gut aus. Ui, ui. Ich glaube, die KI wird mich nur überholen hier. Scheiße. <lacht> so, Zug, Zug, Zug, Zug, Zug, chu Hier, äh wo war's? Nee, hier Lyon Marseille. Und kann man sogar noch durchbinden bis Lyon. Dann versuche ich das jetzt mal. Also, so. Quatsch. Also so so und da jetzt ein Güterzug drauf. So, da wird jetzt rappelvoll. Habe ich, habe ich zwar so. Was, was, was, was, was macht der? Denn? Was macht das Ding da? Okay, whatever. Ach! Das ist Laser! Laser hat hier einfach mal einen Güterzug draufgesetzt. Ich glaub's nicht. Ich glaub's ja nicht. Laser! Was soll das denn? Klaut mir hier einfach die... Klaut mir hier einfach die Passagiere. Ich glaub's hackt. Hey! So, sag mal, Laza, was wird denn das? Übernehmt hier. Alter. Laza! Hast du ne Male? Glaubt mir, mir einfach alles weg. Ich glaube, das wird. Ich, ich, ich, ich, ich glaube, ich glaub, das wird wieder hier enden. Äh, das ist nichts wird hier. Guck mal, Laza geht ja richtig ab. <lacht> Hat hier Italien ganz über... Ne, Moment mal, das sind drei verschiedene. Das ist, Transa... das ist hier jetzt Transitalia. hast du hier Digifox. hast du hier Laser, die übernimmt. Und ganz, sie hat ganz Spanien, Frankreich, fängt jetzt mit der Schweiz an, hat da oben... Alter. Ich komme ja gar nicht hinterher. Also, jetzt ernsthaft, ich komme ja gar nicht hinterher. Ja, ich weiß, ich habe vorhin auch äh, mich drüber aufgeregt, aber jetzt, jetzt mache ich es selber. Äh. Den so ein. Er fährt doch nie im Leben einer mit. Okay, doch. Das Ganze kann also deutlich chaotischer um hier hin und her gehen als äh, noch erwartet vorhin. Wetten, Laser hat da eine Buslinie. Ne, das ist jetzt. Das ist jetzt Transitalia. Okay. Ich glaube, das müssen wir nochmal anders angehen. <lacht> das. Also diese Runde jetzt hier wird nix. Naja gut, ich... Äh, egal wie das jetzt ausgehen wird, ich äh, wünsche Laza schon viel. viel äh. Sie hat das auf jeden Fall gemeistert, diese Runde. So, wofür... Wofür stehst du? Was? Aus... Welcher Linie? Welche Linie? Welche Linie fahrst du? Buster. Welche? Welche Linie fahrst du? Also hier steht ein Bus rum, der steht einfach nur da und tut nichts. kein Bedarf. Ja, äh, können wir noch irgendwo einen Bus draufschmeißen? Ich denke mal ganz hier unten. Mhm. Komfort ist wunderbar. Was passt den Leuten dann? Das Ding ist halt, okay, ich kann jetzt wenigstens einen weiteren Zug kaufen. Frage ist nur, hin mit dem Zug? Ich habe nirgendwo die Nachfrage für einen Zug. Also es, wir sehen hier ab so Chaos. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts mehr hier. Guck mal, wie, wie die karriere hier überall abgeht, ey. Na gut. Mein Problem ist halt, ich habe nirgendwo die Nachfrage. Ich kann hier in Frankreich nirgendwo einen Zug draufsetzen, weil die Leute nicht hin und her wollen. Und die Fahrer, Busfahrer werden schon wieder unzufrieden hier. Hier, kriegt er 4000, ne? Ja, ich weiß, wieso. Wir, wir wollen eigentlich hier... Äh Passagierzüge, aber wir brauchen halt Irgendwie, wir müssen ja irgendwie Geld erstmal machen Wir müssen ja erstmal Also wir müssen ja noch Drei Züge kaufen A ah, 300.000 Euro, das heißt Wir müssen noch 900.000 Und wir brauchen dann eine Million auf dem Konto Das heißt wir müssen noch fast Zwei Millionen verdienen Das machst du doch hiermit nicht Kaufen wir jetzt noch ein paar Länderlizenzen auf und guck mal, was zu machen ist da. So, Luxemburg. Wie sieht's aus? Luxemburg. Treu wollen ein paar mitfahren. Dann gehen wir denen doch hier einen schönen Bus. Äh. Luxemburg-Treu, ja. Mhm. Mhm. brüssel Calais oder brüssel amsterdam brüssel calais oder brüssel amsterdam lüttich paris ich hab's ja gesagt das wird nicht klappen machen wir halt brüssel calais nehmen den zug hier und setzen hier auf brüssel calais hier wird wenigstens voll Mal sehen, ob und wie viele da mitfahren. Niemand. die, Wir haben hier einen Zug. Wir äh, müssen natürlich auch ein Zugdepot jetzt bauen. Ich würde sagen, machen wir mal einen Lüttich, oder? Zugdepot, yes. Das kostet natürlich wieder extra einen Manager. Na toll. Ich könnte jetzt versuchen, einfach auf gut Glück auf eine Linie einfach so einen Zug zu setzen und hoffen, dass wir auf die Million kommen, bevor die KI es tut. Wir versuchen, noch möglichst gut was mitzunehmen. Na gut, in dem Sinne nicht. Wir haben hier äh, 30 Nachfrage, was absolut nichts ist, aber besser als nichts. Jetzt muss die Kasse fließen. So, wir machen gerade ein fettes Minus. Wie gesagt, wir müssen einfach gucken, dass wir jetzt eine Million machen, bevor die anderen den vierten Zug kaufen. Und auch eine Million machen. Von dem her, jetzt warten. Äh, hier äh, Finger kreuzen. Und warten. Ein Viertel haben wir schon. Da gingen gerade die Löhne raus. Genau, wie sage ich denen jetzt, dass sie hier die, die, die, die, die Umleitung, Umweg benutzen? Okay. Ich hoffe ernsthaft, dass... Die haben doch locker eine Million. Wenn ich mir das hier angucke. Wie viel die haben. Jetzt kommt es wirklich drauf an. Digifox und oder Laser. Bitte einfach keinen... Vierten Zug kaufen. Dann werden wir beste Freunde. Dann nehme ich mir jetzt mal hier... Nicht selber die... Passagiere weg mit vom Zug das ist ja auch ein bisschen blöd. Du wurdest besiegt. Nein, wir waren so gut dabei. Eigentlich okay. Wir waren gar nicht gut dabei. Guck mal, wir haben 26 Fahrzeuge gehabt. Die anderen haben 70 Fahrzeuge gehabt. Ich habe ein Vermögen von drei Millionen gescheffelt Die anderen haben hier 40 Millionen. Gehe ich das Ganze vielleicht nächstes Mal was langsamer an und guck, dass ich da deutlich schneller vorankomme? Ich hätte die Millionen gemacht. Ich glaube, wir waren nicht mal so weit weg. Ich glaube, wir haben dann eine, eine 7 vorne stehen. Also, es hätte noch eine Minute weiterlaufen müssen. Dann hätten wir es gehabt. Wir machen es in der nächsten Folge besser, ne? Bis dahin. Tschüss. Lü.